Ja. Oh, okay. Ja. Genau. Macht Sinn. Also. Aber wie gesagt. Das stimmt alles nicht. Lasst euch nicht verarschen. Lasst euch nicht, lasst euch nicht verarschen. Die euch Waffel nicht verarschen. Waffeln sind flach. Genau. Flach wie... Waffeln. Waffeln. Genau. Genau. <lacht> nicht rund.